in die Organisation holen, bieten wir als Dienstleister an. Ähm, Was habe ich davon, wenn du mich vermittelst? Jetzt könnte man ja sagen, mit den Plattformen, die heute schon existieren, LinkedIn, Xing, whatever, mhm. ähm, bräuchte man Dienstleister nicht mehr, die dazwischen stehen, die vielleicht mit beiden Seiten sprechen, mit dem Kunden und mit dem Kandidaten, mal ganz neutral, kann Freelancer sein oder ein, ähm, ein potenzieller festangestellter Mitarbeiter. Aber die, die interessante Erkenntnis ist, dass eigentlich unsere Branche boomt, äh, obwohl es ja Xing also schon... Also du rekrutierst lauter Kollegen, gar keine Leute, die du vermittelst. Doch, aber unsere Branche boomt in dem Sinne, Xing gibt es ja schon seit zig Jahren in Deutschland und LinkedIn ist am Wachsen wie verrückt, aber äh, viele Kunden sagen, wir wollen mit jemandem sprechen und die Kandidaten sagen, oh, wir wollen mit jemandem sprechen. Also der, der Einfluss ähm, des Internets ist noch in unserer Branche jetzt nicht so stark angekommen. Vielleicht wird es in ein paar Jahren so sein, dass wir sagen, uns, das rationalisiert uns weg. Unser Vorteil, zurück zu deiner Frage, ist, dass wir eben wissen, wo es die Jobs gibt mhm. ähm, und äh, wo es die Aufträge gibt, wo es die Projekte gibt, weil wir ständig am Markt unterwegs sind und eben dann dem Suchenden dabei helfen. Er okay. kann natürlich auch selbst suchen, aber es ist einfach doch nochmal ein Unterschied, wenn, die, wenn Leute genau das die ganze Zeit machen und es können. Mhm. Dann sag doch mal, helfen. jetzt haben wir Mittwochabend, wen hast du denn in den vergangenen drei Arbeitstagen glücklich gemacht? Wen hast du unter die Haube gebracht? Okay, jetzt fragst du mich als, als Führungskraft. Ich habe äh, 40 Mitarbeiter, äh, allein deutschlandweit verteilt, nochmal 150 hier in Berlin äh, am Standort. Wir sind der größte Rekrutierer sozusagen hier am Standort, für hochqualifiziert in Berlin. Wir haben wahrscheinlich in, der, in den letzten Tagen hunderte von Leuten in Jobs gebracht. In, in, in was für Jobs? IT-Entwickler? IT, entwickler IT, sap IT-Entwickler, Sales Marketing, äh, Finance, Accounting, Life Science-Spezialisten, Festanstellungen. Also habe also ich als Arbeitnehmerin... Ähm eine erleichterte und wenn es gut läuft, etwas passgenauere Vermittlung in einen Betrieb. Also ich war vielleicht vorher arbeitslos, habe dann einen Job und das Unternehmen ist auch eine Menge Papierkram und Vorstellungsgespräch und Klimbim los, weil ihr das macht. Genau. Wir sind, ich sage immer, wie hey sind Putzfische des Arbeitsmarktes. Wir machen den Job, <lacht> den natürlich auch vielleicht... Jeder, jetzt wird man sagen, jeder von Ihnen kann ja eventuell auch selbst sich einen Job suchen, ist ja klar, und das wird er auch tun, aber äh, es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, das ist jetzt irgendwie nicht meine Kernkompetenz, ich suche, wie oft suche ich in meinem Leben einen Job, ja? also äh, das ist das Gleiche wie, wie, wie zu Hause, vielleicht äh, suche ich einen Fliesenleger, ja? wie oft mache ich oder mache ich es selbst oder kaufe ich es ein, ja? make or buy, äh, vielleicht werden sie nur zehnmal im Leben ihr Bad re renovieren, ja? also brauchen sie zehnmal im Leben einen Fliesenleger. Lerne ich mir das jetzt selbst oh, das an? Ich oder okay. Lerne ich mir das selbst an oder kaufe ich mir einen ein? In der Personaldienstleistung <lacht> ist es genauso. Wir, glaub, wir können das teilweise besser oder ergänzen eben denjenigen, der auch, wir haben ganz viele Freelancer, die sagen, okay, Akquise ist nicht mein Ding, den Kunden anrufen, ständig da am Markt unterwegs sein, aber ich bin ein guter SAP-Programmierer oder ein Java-Entwickler. Okay, dann ist Hey, ist eine gute Plattform, die einfach... Die, die Projekte bringen. Also das ist ein Stück weit unsere, unser Okay, Job. Putzfische des Arbeitsmarktes finde ich super und versuche ich mitzunehmen. Ähm, Katharina, <lacht> habe ich mich nämlich auch gefragt, ich als du sagst. Gekommen, <lacht> sollen, aber, ja. Bevor du dich entschieden hast, selbstständig <lacht> zu arbeiten, Katharina, warst du im Online-Marketing und ich vermute mal angestellt, oder? Angestellt, ja. Ich Klassisches hatte Angestelltenverhältnis. Nach außen hin, einen stattlichen, guten Job, wie man so sagt. Und äh, großer Konzern, habe in Dublin gearbeitet. Was man sich so vorstellt. Was und welche man, Gründe gab es dann? Wieso hast du gedacht, ich werde lieber meine eigene Arbeitgeberin? Nach außen hat ja alles gestimmt. Nach außen hat alles gestimmt, nach innen hat nichts gestimmt. So, und das ist was, was nicht nur äh, ich, ich feststelle oder damals festgestellt habe. Es ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Äh, aber es, ich glaube, es gibt unglaublich viele Jobs. Ich habe fast das Gefühl, es ist bei Jobs so ein bisschen systemimmanent dass sie zwar nach außen hin vielleicht ganz toll sind, aber trotzdem nach innen hin also oder nach innen eben leer sind oder irgendwie was anderes ähm, mit einem machen, als man sich so vorgestellt hat und dass man sich eben plötzlich nur noch in eine bestimmte Richtung entwickeln kann, nämlich die Richtung, die dem Unternehmen irgendwie förderlich ist, äh, dass man tierisch viel innenpolitischen Unsinn aushalten muss, dass nicht der, der am besten führen kann, führt, sondern der, der zufällig die, Position äh, der Führungskraft hat, also all solche Sachen, die, ich muss das nicht alles aufzählen, jeder weiß das, ehrlich gesagt, äh, jeder kriegt das im, im Job mit, jedenfalls die allermeisten. Und das hat mich so sehr gestört, das hat mich tatsächlich auch krank gemacht. Mhm. Äh, dass ich gesagt habe, also äh, ich, ich möchte so nicht leben, ich habe nicht gesagt, ich möchte einen besseren Job, weil ich hatte einen guten Job oder irgendwie jetzt wechseln oder so in den nächsten tollen äh, Internetkonzern. Ich habe auch genug Freunde, die bei der Konkurrenz gearbeitet haben, äh, bei denen das auch so war. Man musste wirklich nur ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen, um zu sehen, äh, das, ist, das ist alles nicht das, äh, wie es scheint. Ähm, sehr wenige haben sich tatsächlich wirklich wohl gefühlt. Also Und der Beweggrund war, ich möchte glücklicher sein. Der Beweggrund war, Nicht, an ich möchte was Stelle, anderes machen, sondern ich möchte... An erster Stelle Inhalte, Inhalte. Okay. Also ich möchte mich mit anderen Dingen in meinem Leben beschäftigen, erstens. Ich möchte mich zweitens... Äh, ich möchte meine Zeit, ich möchte die Hoheit über meine Zeit haben. Ich möchte dann kommen und dann gehen, wann ich will. Und ich möchte nicht irgendwie so, also ich brauche niemanden, der mir sagt, jetzt fängst du an, jetzt gehst du nach Hause, jetzt ist Mittag. So also funktioniere ich nicht. Und ich glaube, dass ganz viele Leute so nicht funktionieren. Ich glaube, dass man sich, also wenn der Mensch eins kann, dann ist es Anpassung. Und das kann man natürlich ein ganzes Arbeitsleben lang so mitmachen. Äh, und ist, äh, ist, man leidet ja auch meistens immer weniger. Also der Leidensdruck wird eigentlich weniger, weil man sich immer mehr daran gewöhnt hat. Und es ist ja auch nicht alles schlecht und so. Man hat nette Kollegen und so weiter, keine Ahnung. Aber die Inhalte verändern sich häufig nicht. Man macht halt einen Job. Und wenn, wenn du im Urlaub bist, macht das halt irgendjemand anderes. Es und ist halt total austauschbar. Und wusstest du in dem Moment, wo du den Entschluss gefasst hast, so und das war's jetzt hier, wusstest du dann auch, was der neue Inhalt sein wird? Oder musstest du dir denn suchen? Oder gärte der und wuchs schon so eine Weile. Ja, das, das wuchs schon so eine Weile. Klar, es sind einfach auch Sachen gewesen, mit denen ich mich schon immer, ähm, irgendwie, für die ich mich immer interessiert habe. Äh, und es war tatsächlich schon in meinem alten Job auch das Thema Gestaltung und auch das Thema tatsächlich, wie verändert sich die Arbeit. Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Und ich habe damals angefangen, zu bloggen, allerdings nicht, nicht klassisch zu bloggen, keine Texte zu schreiben oder so, sondern ich habe einfach Grafiken gepostet, die ich selber designt habe und so weiter. Jetzt ist ja das ganze Internet voll von diesen typografischen Geschichten. Damals war das nicht so und da ging es aber schon um die Veränderung der Arbeitswelt und eben auch ja, um, um sowas wie... Selbstermächtigung oder also Do-it-yourself, Selbstwirksamkeit und solche Geschichten. Und das ist super, super gut angekommen. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen Nerv getroffen damals und habe dann eigentlich den Entschluss gefasst, dass ich mich im Designbereich selbstständig machen würde. Jetzt haben wir euch allen drei im Vorfeld ja so ein paar Sätze ähm, geschickt, die mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und du hast geschrieben, Katharina, Digitalisierung bedeutet für die ArbeitnehmerInnen die Chance auf mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Jetzt habe ich vorhin Carlos nach den vergangenen drei Arbeitstagen gefragt. Wo hast du die denn in den vergangenen drei Tagen erlebt, die Freiheit und die Selbstbestimmung? Jeden Tag. Wie, sag mal, ein, ein Moment wurde dachtest? Ich mache den ganzen Tag, was ich will. Ich mache den ganzen Tag, was ich will. Ich stehe auf und äh, mich interessieren einfach die Inhalte meiner verschiedenen Projekte so sehr, dass ich mich freue, an die Arbeit zu gehen. Okay, dann und wenn lass ich mich vielleicht eher an der Abweichung beschreiben. Wo hast du gedacht? Und das ist jetzt wirklich Lichtjahre von dem entfernt, was ich bis vor sechs Jahren gemacht habe. Alles. Alles. Ich bin zum Beispiel leidenschaftliche Läuferin, ich gehe laufen jeden Tag, wann ich will. Ich kann mir alles so einteilen, wie ich das möchte, weil ich das kon oder die Konzepte meiner Gründung natürlich so aufgebaut habe, dass sie in mein Leben passen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Man muss sich fragen, nicht, ähm, was möchte ich unbedingt arbeiten oder wo kann ich jetzt mal Geld verdienen, sondern man muss sich erstmal fragen, wie möchte ich leben. Und von dem ausgehend kann ich heutzutage, äh, Internet sei Dank auch, äh, eben Geschäftsmodelle entwickeln, die in mein Leben passen. Und deswegen ist mein Thema auch Entrepreneurship, weil da eine Riesentür aufgegangen ist mit dem Internet. Äh, und ich glaube, dass man sich an diesen riesigen Wandel und die Chancen auch gewöhnen muss und da eben auch diese Chancen wahrnehmen muss. Jetzt hast du, Max, auf die Frage, Digitalisierung bedeutet für den Arbeitsmarkt ergänzt. Das war länger, ne? auf jeden Fall. Äh, hast, ja, ich habe nur eins rausgeklaubt. Äh, die Chance auf gute Arbeit für die Breite der Erwerbsfähigen. Da würde ich jetzt mal gerne um die kurze Definition der guten Arbeit bitten. Hm. Also es gibt, gute Arbeit ist so ein klassischer politischer Begriff, der natürlich mal so ein bisschen trocken ist und nur meint, dass... Na, moralisch ist er im Grunde, er ist ja, nicht trocken. Ja, also, es, es ist ein Etikett sozusagen, Etikett für politische Auseinandersetzungen. Ähm, letztendlich meint man damit Arbeit, die sozialversicherungspflichtig ist, äh, die vernünftig bezahlt ist, die ein gewisses Maß an Autonomie erlaubt und so weiter. Aber was man sozusagen unter diesem Etikett dann verkaufen möchte, ist, glaube ich, von Akteur zu Akteur was unterschiedliches. Was ist es bei dir? Hm. Also ich... Ich glaube, und das ist auch die Chance, die ich sozusagen sehe. Ich glaube schon, dass äh, die Digitalisierung uns einen riesigen Möglichkeitsraum bietet für äh, selbstbestimmtere, lernförderliche, gesundheitsförderliche, also alles, was an Arbeit toll sein kann, kann sich sozusagen in zunehmendem Maße realisieren für mehr Menschen durch den digitalen Strukturwandel. Das ist auch eine Vorstellung, die ich von Arbeit habe. Ich glaube, das heißt die ja, Diskussion. Deswegen ich gerne so ein bisschen Gegenrede machen. Ich, Ach, ich bin ja total jetzt schon. <lacht> ich bin total bei Katharina bei dieser ganzen. Aufzählung von Dingen, die an Großorganisationen schrecklich sind. bin ich total dabei, das stimmt alles. Ähm, gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass alle Menschen so arbeiten sollen, wie du gerade arbeiten möchtest. Aber das habe ich nicht gesagt. Und ich würde sogar sagen, dass sich Gesellschaft so nicht organisieren lässt. Ich glaube... All die Ansprüche, die du stellst an Arbeit, sollten wir als Erwerbstätige an Organisationen stellen. Ich glaube, ja. Organisationen sind in der Situation, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist unglaublich viel Bereitschaft auch da. Wir haben bei allen großen Tankern, also wenn man sich anguckt... Äh, Deutsche Bank, RWE, alles riesige Tanker, für die man, die haben normalerweise die nächsten 20, 30 Jahre geplant irgendwie und jetzt fahren sie so auf Sicht und müssen sich überlegen, okay, wie es eigentlich nächstes Jahr Wie bekomme ich nächstes Jahr noch die Fachkräfte, die ich brauche und so weiter. Ähm, insofern, bei den Unternehmen ist auch große Bereitschaft da, sich zu verändern. Was ich problematisch finde, ist, ich habe das Gefühl, ähm, diese Geschichte, die ich individuell total verstehe und auch begrüßenswert finde und so weiter, ich finde es das toll, dass du das sozusagen für dich gefunden hast, ich habe das Gefühl, es trägt zu so einem Narrativ bei, was in unserer Generation sehr prävalent, das ist ein sehr starkes Narrativ so von ähm, sozusagen das Standardleben ist nicht gut genug, jeder muss sich selbst verwirklichen, jeder muss auf allen sozusagen Domänen, die ein Leben ausmachen, Beziehung, Arbeit, Reisen, politische und so weiter, muss auf allen top performen. Es gibt eine riesige Optionalität in all diesen Domänen, ich muss mich da ausleben, ich muss für mich das Richtige finden und alles, was sozusagen Standard ist, das ist sozusagen eigentlich nichts wert. Ich glaube, das übt einen unglaublichen Druck aus auf uns als Generation, ich glaube, der Großteil dieser Generation läuft auch ein bisschen Gefahr an diesem Anspruch an sich selbst und seine Verwirklichung zu zerbrechen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, so du findest es durchaus okay, wenn ein Arbeitnehmer sagt, 9 to 5 finde ich Bombe. Wie du, wie du eingangs gesagt hast, es ist so ein bisschen trivial, über sozusagen Chancen und Risiken zu reden. Es ist alles janusköpfig. Natürlich heißt 9 to 5 sozusagen Gängelung. 9 to 5 heißt aber auch Verlässlichkeit und Planbarkeit. Natürlich ist Hierarchie etwas, was ich als einschränkend erlebe. Gleichzeitig heißt Hierarchie für mich auch, ab einem gewissen Level kann ich Verantwortung abgeben, bin ich mehr verantwortlich. Das ist eine Janusköpfigkeit, klar. <lacht> <lacht> Carlos so ist Mats. jetzt Nein. hier ich abgehängt. Gut, weil ich will natürlich den... den ich möchte gerne den Punkt von Max nochmal aufgreifen, weil der hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das, das was nach draußen suggeriert wird, auch, ich stelle es fest, wir stellen sehr viele junge Kollegen ein bei uns selbst, die, die von der Uni kommen, die bei uns arbeiten und die sind schon mit diesem, ich will nicht sagen Virus infiziert, aber das klingt vielleicht etwas hart. Virus Jetzt, ist wie eine Krankheit, ne? Ja, sorry, <lacht> aber es ist ein, ja, okay, das ist vielleicht dann das falsche Wording, aber mir geht es darum, dass dieses Glaube? Work die Projektion von Work-Life-Balance und manche sagen Work-Life-Bullshit ähm, nicht funktioniert, weil es natürlich was suggeriert, nämlich diese Abgrenzung, und das ist schon oft gesagt worden, die Abgrenzung von da ist Arbeit und da ist Freizeit. Äh, und plötzlich ist das getrennt, Work and Life, something different. Ja? Aber es ist Arbeitszeit, es ist auch Lebenszeit. Und diese Projektion und diese Aufladung mit diesen Programmen führt dazu, dass jetzt und ich stelle fest, fest, ich schon seit 16 Jahren jetzt in dem Business, dass wir immer mehr Leute haben, die Burnouts haben. jetzt, in den okay, ersten jetzt sind wir volle Lotte auf dem Turn into Negative Town. Nein. Jetzt, oh, so. äh, Nein, jetzt, Aber Ich wollte nur den Punkt nochmal <lacht> aufgreifen, weil da ist durchaus, das ist, so habe ich dich auch verstanden, dass da viel Projektion dabei ist und irgendwas suggeriert, was für viele gar nicht funktioniert. funktioniert. Ich dachte, ihr seid die, die mir erzählen, dass das doch eher eine dufte Sache ist. Statt dass du jetzt den Burnout... Ich dachte, ich moderiere den Burnout Okay, rein. jetzt kommst sorry, du ja. damit. Na, dann haben wir schon einen Angang gesetzt für später. Ich, äh ich, ich, ich möchte auch nochmal sagen, dass ich nicht behaupte, jeder, soll, Hast du vorhin auch nicht so jeder soll so leben. Es ging um mich, ehrlich gesagt. Und meine Botschaft ist, ihr habt die Wahl, ihr habt die Wahl. Ihr könnt doch... Also ich meine, natürlich kann jeder einen Job machen. Jeder kann auch... Ist doch völlig legitim zu sagen, also Freitag, halb eins, ist mir alles egal. Das ist doch völlig legitim, dass so überhaupt nicht also ehrlich Bist gesagt du von der BVG jeder gesponsert. Je, ja, <lacht> jeder äh, muss das wissen, aber das tolle an der heutigen Zeit ist doch, dass wir die Wahl haben. Hatten meine Eltern die Wahl? Nee, die hatten die Wahl noch nicht so sehr wie ich sie habe oder meine Generation. Ja, meine Generation. Eltern bedauern mich. Die finden, also würden Sie nicht sagen, aber die finden eher too many options. Ja, aber ich meine, das ist doch eine Kompetenz, die man haben muss, aus vielen Optionen auswählen zu können, anstatt dass man sagt, oh Gott, jetzt, ich, ich werde verrückt, ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, das gehört doch zur Freiheit dazu, dass man so kompetent ist, dass man wählen kann, was man gerne möchte. Und da kann man doch Menschen auch darauf vorbereiten. Hm. Ich meine, wir können ja nicht sagen, nur weil alles so schwierig ist, wollen wir irgendwie den Angestellten starten und unser Ziel ist seit 100 Jahren die Vollbeschäftigung, nee, ich weil glaub, wir, das wir das den Leuten nicht zumuten können. Ich, ich wehre mich wirklich dagegen, den Leuten, Immer nicht zuzutrauen, selbstständig zu sein. Es ist lächerlich heutzutage, wo alle Mittel da sind. Wo äh, Das hat doch was damit zu tun, was für Kompetenzen man in der Schule zum Beispiel vermittelt, was für ein ja. Ideal auch von Arbeit man äh, äh, vermittelt und so weiter. Und nicht die Menschen kommen alle irgendwie als, Ar als Arbeitnehmer auf die Welt und müssen alle zusehen, wo sie Richtig, einen Job aber kriegen. Muss ich meine, das ist das Problem. Ja, aber dann ist doch der Fehler im System und nicht daran, ja, dass die Leute das alle nicht können, sondern eigentlich jeder, der hier sitzt, kann das. Ja, ich, ich bin da auch nicht darauf vorbereitet so, jeder, der hier sitzt, darf auch reinrufen <lacht> Nö oder Ja oder ähm, was auch Kann immer ich. ihr wissen wollt. Ne? Also es ist auch eine Runde zum Mitreden. Ihr seid viele, ähm, von daher hoffe ich mir ein paar Redebeiträge. Bis ihr euch regt, machen wir aber hier weiter. Aber gebt gerne ein Handzeichen, es gibt im Saal Mikros und dann könnt ihr verstärken, widersprechen oder Listen ergänzen. Also ähm, ich gebe dir recht, du hast vorhin ganz stark aus deiner subjektiven Perspektive gesprochen. Du hast quasi nochmal eine anonyme Menge äh, rein moderiert, Max. Die Perspektive ist Teil eines Narrativs, so. Auf jeden Fall das ist ein sehr dominantes ist etwas, Narrativ. ist etwas Auf wirkmächtiger, keiner klar. wirbt damit. Bei Ach, mir schön. kannst du angestellter sein und ähm, das ganze Jahr ankrauen. Ja, wir anzutragen. werben sehr viele. Ach so, nee, damit <lacht> okay. nee, alles niemand. <lacht> ähm, aber das, äh, wahrscheinlich besteht die Kunst darin, diese beiden Sachen zusammenzudenken. Aber jetzt hatte ich als Devise ausgegeben, dass wir <lacht> erst mal ein bisschen positiv bleiben. Und jetzt wollte war ich nicht mehr. Ja, ey, warte noch ein paar Minuten, kommt <lacht> <und> der Rest. <lacht> Ich finde es war total positiv. Ich habe gesagt, Organisationen müssen sich verändern und werden sich verändern. Genau, und, und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf rumkauen, also das ist eine Einladung. weil natürlich Arbeit nicht nur dich oder mich und jeden Einzelnen formt, sondern die ganze Gesellschaft. Und das schlägt sich nieder in ganz materiellen Dingen wie äh, Gebäuden, Nahverkehr, äh, Kinderbetreuung. Also es formt ja wirklich die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche. Da wüsste ich gerne, wo diese, nennen wir es dann jetzt einfach mal wertfreie Optionsvielfalt, die Katharina angesprochen hat, wo die positive Auswirkungen hat. Letzten Endes tust du, Carlos, ja daran mit an diesem gesellschaftlichen Wandel in dem, was du jeden Tag machst. Wo denkst du, da hat jetzt nicht nur der Arbeitnehmer und das Unternehmen was von, sondern nee, gesamtgesellschaftlich ist das eine richtig schaue Sache? Absolut. Ich, ich unterstütze gerade aktuell meine, ich bin, bin ja Praktiker und gleichzeitig auch Lobbyist, hört nicht jeder gerne, aber Hauptstadtrepräsentanz ich hier von ist zumindest Haste. schön, wenn es einer mal selber ne, sagt. Ne, <lacht> es, es ist ein spannender Job. Ähm, und ich habe gerade eine Kampagne am, Lauten, äh, am Laufen, experten-arbeit-retten.de. Das richtet sich jetzt gegen die, ich sage jetzt mal, Ministeriums. Äh, ähm, Chefin des BMAS, ähm, die liebe Frau Nahles, weil sie genau das einschränken will, diese Fre Freiheit so zu arbeiten, wie es Katharina sagt, äh, zu sagen, ich will selbstbestimmt arbeiten, ich bin Unternehmer. Und äh, da werden wir sogar angefeindet, viele sagen, oh, ist doch logisch, wenn ihr das als Personaldienstleister macht, dann habt ihr da eine Hidden Agenda. Nein, weil ich davon überzeugt bin, und dafür habe ich äh, äh, so eine ziemliche Anstrengung, da auch die Gelder zusammenzukriegen für so eine Kampagne, vielleicht habt ihr sie hier in Berlin gesehen, äh, zumindest im Tagesspiegel war da ein Artikel dazu, dass ähm, dass das wichtig ist für die deutsche Gesellschaft, wichtig ist auch für die, für, für die Wirtschaft. Wir brauchen diese Wertschöpfungspotenziale. Ähm, Innovationsprojekte werden immer schneller, Produkte kommen immer schneller auf den Markt, müssen schneller entwickelt werden. Das geht nicht mehr nur mit internal Workforce, mit Stammbelegschaft. Ähm, also Innovationszyklen verändern, Produktionszyklen verändern, wie Menschen arbeiten, Industrie 4.0 und diese, die, die, die Technologie kommt noch dazu. Und das lässt andere Jobs entstehen. Und wir sind diejenigen, die ähm, dabei helfen wollen, das auch mitzugestalten und äh, zu unterstützen. Das ist unser Job als, als, als Personaldienstleister. Ja. So, da würde jetzt der Max, glaube ich, gerne, gerne gegenreden. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Abend der sein, der irgendwie die ganze Zeit <lacht> über, über so Begriffe redet. Aber ich Doch, glaub, ich finde es super. Wir ich hatte am Anfang die Befürchtung, ihr seid euch viel zu einig. Nein, ich freue mich, müssen, wenn du denkst. Wir müssen kannst. ganz viel über Begriffe reden, okay. weil Katharina spricht ja von Souveränität. Souveränität ist Einzelnen. Katharina sagt, ich habe ein großes Bedürfnis nach Solidarität. Das kann ich kaum realisieren in einer klassischen Großorganisation. Das andere ist Flexibilität, natürlich. Die Märkte werden dynamischer, äh, Wettbewerb wird mehr innovationsorientierter. Da müssen Unternehmen mehr Flexibilität haben. Das eine hat mit dem anderen aber zwangsläufig erstmal gar nichts zu tun. Also es kann sein, dass sozusagen die Souveränitätsbedarfe im Sinne von, ich möchte selber entscheiden, wann und wo ich arbeite, und die Flexibilitätsbedarfe, Auftragsspitze, jetzt brauche ich viele, jetzt brauche ich nicht viele Leute, dass sich das deckt. Der Normalfall ist aber, dass sich es nicht deckt. Insofern ist es schon ein Interessensgegensatz, der irgendwie verhandelt werden muss. Und die Frage ist, auf was einigen wir uns als Gesellschaft und welche Mechanismen erfinden wir, um diesen Aushandlungsprozess zu organisieren. Gut, wenn du die Frage stellst, dann beantworte sie. <lacht> also ich bin ich persönlich, Vorschlag, ja. nicht ja. als Diktator, aber dein Vorschlag würde uns interessieren. <lacht> Nein, ich glaube schon, dass äh, man auf betrieblicher Ebene eine Chance hat, sozusagen äh, zu Kompromisslösungen zu finden, wie diese Flexibilität aussehen kann. Also schon, dass irgendwie Arbeitnehmer sagen, die und die Souveränität hätten wir gerne, dafür sind wir auch bereit, ein Stück weit in Flexibilität zu gehen. Also wenn man sich zum Beispiel Online-Journalismus überlegt, ist natürlich ein Geschäft, wo Klassisch, Journalismus ist eigentlich eher, man kommt irgendwie morgens um neun in die Redaktion und geht dann irgendwie um 21 Uhr wieder. Internet ist halt immer an. So ne? Also insofern muss man eigentlich auch immer Journalismus betreiben fürs Internet. Es ist verständlich, dass das Geschäftsmodell zunehmend so funktioniert, ein größerer Bedarf an Flexibilität. Gleichzeitig sind aber auch Journalisten Väter, gleichzeitig müssen Journalisten auch den kranken Opa pflegen und so weiter und so fort. Und wenn man das zusammenbringt, wird man, glaube ich, für jede Branche, für jeden Betrieb eine eigene Lösung finden, die funktioniert. Und da würde ich nicht von oben sagen, das ist die Variante, die funktionieren Also wird. du redest dann jetzt konkret <lacht> über Arbeitszeitmodelle, Beispiel, Zeitsparmodelle, ähm, Sabbaticals, was da ja. alles möglich ist, äh, von Stunden bis Monaten. Ja. Aber der Kernpunkt ist, wir haben sowohl in Bezug auf die Ansprüche von Arbeitnehmern eine unglaubliche Pluralisierung. Es gibt Katharina, es gibt auch mehrere Katharinas, aber es gibt auch ganz viele andere. Und es gibt eine Pluralisierung von Geschäftsmodellen. Es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren wie in den 50er Jahren. Es gibt Geschäftsmodelle, die komplett anders funktionieren, ganz anderen Bedarf haben an Verfügbarkeit von Arbeitskraft. Und diese Pluralisierung auf beiden Seiten, das zusammenzubringen, das ist die Herausforderung. Okay, das ist im Grunde eine gesellschaftliche Debatte. Hast du das Gefühl, oder habt ihr drei das Gefühl, dass die, abgesehen von diesen punktuellen Sachen, an denen wir jetzt auch schon dran waren, dass die überhaupt geführt wird? Also seht ihr Akteure, die, Debatte, die... die Debatte geführt wird oder dass die das Debatte, ist in den Unternehmen also, geführt wird? Sowohl als auch, also gesellschaftlich als auch in Unternehmen. Es gibt natürlich immer ein paar, die in der Zeitung porträtiert werden, wo das alles möglich ist und die dann von verschiedenen Ministerien eine Plakette kriegen und eine besonders familienfreundliche Arbeitszeitstruktur haben. Aber habt ihr im Grunde das Gefühl, dass ähm, die Debatte 2016 oder die Regularien 2016 da sind, wo sie sein müssten, um das alles zu ähm, ermöglichen? Also ich habe da eine klare Meinung dazu. Wir, wir sind... Wir sind in der jetzigen Zeit noch nie so weit gewesen, zumindest jetzt sprechen wir einfach nur mal über Deutschland. Lassen wir, mal den wir kommen übrigens als Company aus diesem 18. Jahrhundert, hey, das ist ein uraltes Ding. Aber äh, was wir jetzt erleben in Deutschland äh, auf diesem Reifegrad, wie wir diese Themen diskutieren, die auch Max äh, angesprochen hat. Ich glaube, wir haben es noch nie so reif diskutiert. Wie können wir Arbeit organisieren? Äh, was sind Firmen bereit zu tun? Das ist eine sehr dynamische Diskussion, wie wird Führung organisiert und äh, Projektarbeit, was, was passiert, Telearbeit oder, oder im Remote zuarbeiten. Die Firmen öffnen sich massiv, weil wir natürlich den Fachkräftemangel haben. Wir sind natürlich auf dem Peak des Arbeitsmarktes, darf man nicht vergessen, mit über 43 Millionen Beschäftigten. Das ist eine Der Arbeitsmarkt ist momentan so verdichtet, wie er in den letzten 20 Jahren äh, es nicht war. Und da öffnet sich natürlich, öffnen sich natürlich die Unternehmen, weil sie merken, dass sie die Leute nicht mehr bekommen. Und die Diskussion ist meines Erachtens offen relativ... Hohen Reife grad, mhm. die letzten, du hast also vorhin, 50. Katharina, den Kopf geschüttelt, oh, als ich das gerade habe. Das war Carlos alles fragt. keine Revolution. Ich meine, wenn ich das höre, was, alles, das was alles New Work <lacht> ist, ja. Revolution relativ. Ja, okay, Revolution das ist, das ist vielleicht mir ein bisschen starkes Wort, das gebe ich zu. Äh, aber <lacht> wenn, wenn, wenn ich Super. lese und höre, ja, was alles New Work ist, also dass man jetzt keinen festen Schreibtisch mehr hat und solche Geschichten, dann denke ich so, oh Gott, oh Gott. Das, kann, das, kann, das, kann, ja, das ist ja schon lange, das ist ja schon fast wieder out, eine Ping-Pong-Platte und so. Aber ähm, das ist doch nicht New Work, ja? das ist New Office, das ist nicht New Work. New Work muss sein, Inhalte, andere Inhalte. Und ich, Im Prinzip sind wir soweit nicht auseinander, wenn du sagst, ähm, die Unternehmen müssen sich verändern. Ich glaube nur, dass die äh, Systeme sich nicht, oder die Organisationen sich nicht aus sich selbst heraus dahingehend reformieren, sondern dass wir mehr Gründer brauchen, die neue Unternehmen bauen. Deshalb sage ich ja auch nicht, alle müssen Unternehmer werden, aber es müssen mehr Leute Unternehmer werden, damit genau diese Sachen mal irgendwann, die wir jetzt alle fordern an, äh, weil ich meine, wie viele Leute lieben denn ihren Job wirklich und wie viele Leute sind denn wirklich zufrieden und können wirklich, Vereinbarkeit ist das große Thema, äh, wie viele Leute können denn wirklich äh, ihre Arbeit und ihre Familie vereinen. Also Vereinbarkeit da mhm. reinbringen. Das ist doch in der Realität, ist das doch erschreckend, 2016, dass das alles überhaupt noch nicht geht, so richtig. Was stimmt denn die Formel Startups gleich gute ab. Startups, ich will mit Startups also nichts hast, zu tun hast, dann <lacht> <Unternehmen> haben. <lacht> aber ein Unternehmen ist doch nicht unbedingt ein Startup. Und ein Entrepreneur ist auch nicht ein Freelancer. <lacht> Willst du sie beleidigen? So. Nein, aber ich meine, es ist immer so, als würde ich immer sagen, alle sollen, alle sollen das machen so wie ich und so. Mal, ich Oder unter, das ja, nein, Startups ist vor allem jemand, der viel fremdes Geld aufnimmt, wovon ich total abraten würde. So. Äh, aber ähm, ich glaube, dass wir mit einem ganz anderen Geist, erstmal der Arbeit einen ganz anderen Geist geben müssen und dann die, der Arbeit, oder der, äh, die Arbeit über Inhalte definieren müssen und da muss man nun mal bei sich selber anfangen. Und äh, ich kann jetzt nicht darauf warten, dass... Bosch oder so mal irgendwann sich verändert. Und zwar dahingehend, wo ich es gerne hätte. Das kann man doch gar nicht erwarten. Aber gesagt. mal ganz kurz, wenn jetzt dieses ideale Unternehmen, das kein Starter ja, ist, ideal. das du uns gerade gemalt hast, wenn es das gibt, anders einfach, oder das andere, ich selber ist dann das, was für den, was weiß ich, 27-jährigen Single-Absolvent, der irgendwas geschafft, ich beschäftige was, zum Beispiel Leute, die kurz vor der Rente sind. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Das, was, die, was ein junger Mensch als Freiheit empfindet, ist das ähm, auch total? total toll für eine 36-jährige alleinerziehende oder, 36. oder für einen 54-jährigen auf Arbeitssuche. Nein, eben nicht, es ist für jeden individuell. Das hab, also, rufe ich ja nach individuellen Arbeitsmodellen. Ich meine wir müssen doch heute, und da, da nehme ich mich ja mit ein, weil ich ja nun mal gegründet habe und ich stehe doch vor dieser Herausforderung, wie baue ich das Unternehmen äh, und zwinge Leute eben nicht in Arbeitsverhältnisse, aus denen ich selber geflohen bin. Ich meine, das ist doch die Herausforderung. Und ich Gut, jetzt wollen natürlich die Leute wissen, was hat sie denn gegründet und was machen denn da die Leute kurz vor der Rente? <lacht> Oder die eine Frage noch und dann äh, kommt das Publikum ins Spiel. Alles klar. Da habe ich es aber wieder vergessen. Dann musst du mich wieder nee, holen. nee, sag, sag ruhig erst, ähm, also. bis das Mikro seinen Weg gefunden hat. Was, was verkaufst du? Na, ich habe unter anderem ein Unternehmen gegründet, das heißt Supercraft und da äh, konzeptionieren und vertreiben wir äh, Do-it-yourself-Sets und Design-Sets, wo man halt verschiedene Do-it-yourself-Projekte selbst machen kann, als äh, Komplett-Kits. Also sind alle Materialien, Inspirationen äh, und. Alles, was man braucht, eben schon mit drin. Das heißt, wir möchten mehr Leute inspirieren, wieder mehr selbst zu machen, sich Zeit für sich zu nehmen und so weiter. Und eben über die Handarbeit und über, ja, einfach nicht Dinge fertig kaufen, sondern eben selber machen ist das mhm. Thema. Und in dem Unternehmen haben wir, wir arbeiten, wo es geht, mit freien Leuten, die sich selber wünschen, frei zu sein, zum Beispiel freie Designer. Aber wir haben eben auch Leute, die uns bei der Konfektionierung natürlich der Kids helfen. Wir machen das zwar, also ich und meine co gründerin Sophie Pester machen es auch noch selbst mit, weil es total super ist, wenn man sein eigenes Produkt selbst konzeptioniert und dann eben von der Idee äh, bis zum fertigen Produkt äh, betreut und auch selbst fertig packt. Aber natürlich, das, da brauchen wir Hilfe. Aber wir haben das so geregelt, dass wir halt auf Selbstständigkeit innerhalb des Unternehmens setzen und die Leute sind sehr dankbar dafür, die können eben ihre Zeit selber einteilen und sie müssen auch nicht nur eine Tätigkeit machen, sondern sie können sich einbringen, da wo sie wollen. Es okay. geht natürlich nur, Gut. wenn man ein sehr kleines Unternehmen ist, das genau. ist mir das schon klar. Aber warum ist denn auch okay. äh, das Auditorium so spricht? Das ja und zwar in Gestalt von weiß ich nicht wem. Hallo? Sorry, ich stehe den direkt hinter der... Genau, Ein äh, Mensch hinter Scheidwerfer, <lacht> mehr sehe ich leider nicht, bitteschön. Vielleicht ähm, ist es nett, wenn ihr euch auch alle vorstellt, wer ihr seid und aus welcher Warte ihr sprecht. Sehr gerne. Äh, Janina Henning, mein Name, ich äh, würde gerne den Punkt mal einbringen, über wie viel Prozent der Bevölkerung sprechen wir hier eigentlich gerade. Ist das nicht eine sehr akademisch abgehobene Debatte? Denn ganz ehrlich, der, äh, der Produzent, Mitarbeiter, der am Bahn steht und eine, seine Schicht gebunden ist, der kann aber schlecht sagen, oh, jetzt gehe ich mal eine halbe Stunde hier äh, Fitness machen. Das funktioniert nicht. Dann funktioniert, ganze Team, dann funktioniert dieses ganze Team nicht mehr. Oder Der Bäcker, der morgens äh, um fünf einfach aufstehen muss, um seine Brötchen zu backen. Vielleicht äh, wird das in der digitalisierten Welt später per Knopfdruck aus vom iPad aus dem Bett gehen, weil die Brötchen schon im Ofen sind, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich gerne den Punkt mal aufbringen, wie können wir das denn für alle ermöglichen äh, und nicht nur für eine akademische freelancer äh, Designer-Szene von richtig. der okay. Wir sind die genau <lacht> jetzt eigentlich auch ähm, im Anflug auf äh, diese ganzen Aber-Themen und Einwände und auf wen trifft das eigentlich zu? Und da du, Katharina, ja schon sagst, dann ja. möchte ich unbedingt darauf antworten. Das ist immer das Gleiche. Es werden immer systematisch Leute zum kleinen Arbeiter gemacht, der leider nichts anderes in seinem Leben machen kann, außer am Fließband stehen. Das stimmt natürlich nicht. Erstmal kann man dem Menschen auch andere Dinge zutrauen und zweitens kann auch der ohne irgendeinen akademischen Hintergrund äh, sich irgendwas ausdenken und was anderes machen und kreativ sein und auch gründen. Ich meine, Entrepreneurship ist die inklusivste Art zu arbeiten. Es braucht keinen akademischen Titel, es braucht keinen, keine keine äh, HR-Abteilung, an der man vorbei muss. Sicherlich und so alles richtig, aber ich bin total froh, wenn die BSR kommt und bei mir die Mülltonnen sauber Das Ist doch richtig. <lacht> es geht auch nicht darum. Äh, es ja, meine ich der der nicht Eindruck, dass Ich meine es äh, ich mein im Ernst. irgendjemand ja, ja, muss auch, ja auch die Sachen auch, machen. Aber man muss ja auch Arbeit nach Not, man muss sich ja auch mal nach einer Notwendigkeit richten. Es geht doch nicht darum, dass alle irgendwie nur machen, was ihnen Spaß macht oder so. Ich weiß nicht, warum der Eindruck immer entsteht. Dass, dass, dass, damit verrät man sich im Prinzip selber. Wenn es, mir, wenn, wenn es mir die Stadt zu dreckig ist, dann würde ich doch auch selber etwas gründen, was dagegen etwas unternimmt, sozusagen. Unternehmertum ist doch nicht ich mache, was ich will, und es ist die ganze Zeit Spaß oder so. Sondern es lässt sich doch auch auf großer Ebene denken. Es ist doch, ich verstehe das gar nicht, warum Selbstverwirklichung immer als so etwas total Außerirdisches gesehen wird. Also Selbstverwirklichung, die, die, die Spaß bei der Arbeit kommt ja auch, weil man ja, arbeiten kann, wie man möchte. Das, was sie, was ich ein möchte das nur noch einmal mit ein okay. paar Zahlen unterfüttern. Und dann bist du gleich Alright. dran, Carlos. Ähm, der VW-Personalvorstand sagt, in Deutschland beschäftigen sie 100.000 Leute oder von mehr als die Hälfte in der Produktion. Und ähm, das sind ja gar nicht durchaus die äh, kleinen äh, Leute, da sind Facharbeiter dabei, gut ausgebildete Leute, die vernünftig verdienen, auch die anderen. Und der Personalvorstand sagt, ähm, diese Arbeit wird innerhalb der nächsten 20 Jahre wegfallen, also die Arbeit von mehr als 50.000 Leuten. Die erleben das wahrscheinlich nicht als Einladung zur Selbstverwirklichung und als die große Freiheit. Aber Carlos, du das wolltest ja, mir gerne. Die Zahlen sind richtig und wenn man es jetzt mal multipliziert auf das, was heute Produktion in Deutschland ist, von diesen 43 Millionen Jobs, die wir aktuell haben, ne, circa 5 Millionen Selbstständige davon, übrigens mit Ärzten, Rechtsanwälten und alle anderen auch, das ist auch dazu. Das ist eben, Großteil davon ist eben Produktion ja? und ähm, da funktioniert es eben nicht. Das muss man ganz klar, das ist eine Illusion. Wir, reden, wir müssen dann hier die, die Diskussion schon explodieren auf die, auf die Wissensarbeitergruppe, wo viele Spielräume existieren und da auch wiederum nur ein Bruchteil davon, weil die Wissensarbeiter sind überall, auch im öffentlichen Sektor, wie auch immer, da gibt's auch, es gibt es überall gewisse Restriktionen und die Restriktion, die ich hier nochmal als Diskussionspunkt reinbringen will, ist die Produktivität. Was kann ich an Produktivität aus Arbeitsleistung bekommen und daran messen wir uns immer mehr im internationalen Wettbewerb. Aber Und die Frage bleibt: Was machen die Leute, die die Zuhörerin angesprochen hat, oder was machen die 50.000 VW-Mitarbeiter in 20 Jahren? Okay, dazu jetzt aktuell: There is no easy way out. Das ist das ist das ist im Grunde die Realität. Wir können, da wird Industrie 4.0 noch mal was verändern, dass die dass, dass die Arbeitswelt sich auch für den Produktions für den für die produktionsorientierten Jobs ändert. Die ob die Aussage so stimmt bei VW. Die Frage ist ja: Wie verändert sich die Arbeitswelt? Kurze, wir haben vorhin darüber diskutiert, Industrie 4.0, was ist das überhaupt, industrielle Revolution. Interessanterweise haben das schon Leute in den 60er Jahren gesagt. Irgendwie, wenn die PCs kommen und wenn die, wenn die Bits und Bytes uns regieren. Und komischerweise haben wir heute mehr Arbeit denn je. Also die Frage ist, ob diese, ob diese These stimmt. Natürlich äh, kann immer mehr automatisiert werden, äh, aber Produkte verändern sich ja auch. Und äh, insofern, ich weiß nicht, ob das wirklich kommt. Einfache stimmt Produ die These, Max. Ja, zweite Anmerkung. Also zum einen würde ich sagen, ähm, Beides ist nicht so die, die durchschnittliche Arbeitsrealität in Deutschland, weder Katharina noch der Hochausgabe.